zur Umsetzung der Cyber-Defense im VBS, zur Katastrophenhilfe durch die Armee im Ausland, zum Brexit und Mind the Gap und natürlich auch zur Ferien- und Zeitguthaben. Ich beginne mit der Umsetzung der Cyberabwehr. Wir alle wissen, dass Hackerangriffe und Cyberattacken sehr ernst zu nehmende Angelegenheiten sind und deshalb sind die Maßnahmen des Bundes bezüglich der Abwehr solcher Netzangriffe von außerordentlicher Bedeutung. Nach den Gesprächen mit dem zuständigen Departementsvorsteherin können wir mit Genugtuung feststellen, dass sich der Bund der Dringlichkeit durchaus bewusst und auf dem richtigen Weg ist. Erfreulich ist insbesondere, dass die Departementschefin selber einen starken Fokus auf das Thema legt und somit äh, klaren Führungswillen zeigt. Dass dies nötig ist, hat insbesondere der Cyberangriff auf die Ruag vor drei Jahren und dem mutmaßlichen Abfluss von Daten gezeigt. Damals hat der Bund unverzüglich reagiert und einen Aktionsplan Cyber Defense angeordnet, der den Schutz der eigenen Infrastrukturen verstärken soll. Dieser Aktionsplan funktioniert. Das zeigte sich als vor zwei Jahren ein Teil der Informatik. Informatikinfrastruktur der Armee angegriffen wurde. Dabei ist laut der VBS-Chefin auch klar geworden, dass noch vieles zu tun sei. Das Thema Cybersicherheit ist eine sehr dynamische Angelegenheit mit rasanten Entwicklungen, was eine stete und konsequente Koordination mit den anderen Departementen erfordert. Diese Koordination garantiert das Generalsekretariat VBS, das alle drei Monate die zuständigen Ämter zu einer Sitzung empfängt. Sehr Zufriedenheit unserer Kommission hat Bundesrätin in Ammer klargemacht, dass sich auch das VBS selber in der Pflicht sieht und deshalb die Rolle und Aufgabe überprüft hat. In der Konsequenz konnten departementsinterne Stellen so verschoben und die nötigen Kapazitäten im Generalsekretariat geschaffen werden. Seit Anfang dieses Jahres wird äh, schließlich das Projekt Cyber Campus äh, umgesetzt, das in Zusammenarbeit mit Hochschulen, Industrie und äh, Betreibern vier Ziele verfolgt, nämlich die Schaffung einer sogenannten Antizipationsplattform, um technologische Veränderungen frühzeitig zu erkennen, den Aufbau eines technologischen Kompetenznetzwerkes, die Erhöhung der Interoperabilität äh, unter den Partnern und viertens das Management der nötigen Talente. Zur Umsetzung werden an den Technischen Hochschulen von Zürich und Lausanne zwei weitere Labors etabliert. Positiv zu erwähnen ist schließlich, dass der Cyberausschuss des Bundesrates seine Arbeit aufgenommen hat. Der Lied in diesem Ausschuss hat das Finanzdepartement. Zum Ausschuss gehören neben dem VBS und dem EDA auch die Kantone in der Person des Präsidenten der Konferenz der kantonalen Sicherheitsdirektoren. Der Ausschuss hat beschlossen, sein Funktionieren in eineinhalb Jahren einer Evaluation zu unterziehen. Zum zweiten Punkt der Katastrophenhilfe durch unsere Armee im Ausland. Hinsichtlich dieser Thematik stehen zwei Fragen im Vordergrund, nämlich die Frage nach der Sicherheit und andererseits die Frage nach der Bewaffnung. Die Antworten, die wir von der Departementschefin VBS erhalten haben, sind durchaus zufriedenstellend. So beurteilt sie die Zusammenarbeit mit dem eda also die Aufgabenteilung in zivile und militärische Friedensförderung als sehr gut. Bekanntlich kann die Schweiz nur den bewaffneten Armeegehörige ins Ausland schicken, wenn ein Mandat der UNO vorliegt. Dies ist derzeit nur im Kosovo der Fall. Wie bei allen Auslandeinsätzen ist die Schweizer Delegation in grössere Verbände eingebunden und dennoch sei man sich eines gewissen Restrisikos bewusst, wenn etwas passieren sollte, würden unsere Leute unverzüglich evakuiert. Gestatten Sie mir, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, damit zum dritten Punkt zu kommen und damit vom VBS ins EDA zu wechseln. Ein zentrales Thema, mit dem sich unsere Außenpolitik in den letzten Monaten zu beschäftigen hatte, war die Frage, wie weiter mit dem Vereinigten Königreich oder anders gesagt, wie weiter nach dem Brexit. Großbritannien gehört schließlich zu unseren wichtigsten Handelspartnern, belegt bezüglich unserer Exporte Platz 6 und Platz 8, was die Importe angeht. Um handelsmäßig einen geordneten Übergang zu gewährleisten, also um einen sogenannten Gap zu vermeiden, ist das EDA schon frühzeitig aktiv geworden, so dass man heute sagen kann: We minded the gap. Mit äh, insgesamt fünf Abkommen, die alle 2018 verhandelt wurden und heute unterzeichnet sind, sollte ein geordneter Übergang garantiert sein. Namentlich sind äh, die ein Handelsabkommen, ein Migrationsabkommen, ein Straßenverkehrsabkommen, ein Luftverkehrsabkommen und ein Versicherungsabkommen. Das alles schafft Klarheit im Falle, dass es zu einem geordneten Brexit kommt. Klarheit die nicht nur für unsere Wirtschaft wichtig ist, sondern für unsere gesamte Bevölkerung. Für ein No-Deal-Szenario genehmigte der Bundesrat noch im letzten April ein Auffangsabkommen bezüglich Zugang zum Arbeitsmarkt. Wir können hier also mit großer Zufriedenheit feststellen, in Sachen Brexit, wie der auch immer aussieht und wann der auch immer Tatsache wird, ist die Schweiz gerüstet, sie kann dank der tagkräftigen Führung unseres Außenministers in Zukunft zumindest in dieser Hinsicht gelassen entgegenblicken. Zum letzten meiner vier Punkte schließlich zur Frage der Ferien- und Zeitguthaben, die bekanntlich sowohl das VBS wie das EDA betreffen, in unterschiedlichem Ausmaß allerdings. Das Gebot der Vertraulichkeit äh, gebietet mir, auf die Nennung genauer Zahlen zu verzichten. Aber so viel kann ich äh, immerhin sagen, auch weil die Medien bekanntlich ausführlich berichtet haben, die Ferienguthaben im VBS sind deutlich kleiner als jener im EDA. Das liegt unter anderem auch daran, dass insbesondere die Missionschefs kleinerer Vertretungen nur wenige Möglichkeiten haben, sich vertreten zu lassen und so ihre Ferienguthaben sich anhäufnen. Sowohl die Vorsteherin VBS wie auch der Vorsteher EDA haben gehandelt, bevor unsere Kommission das Thema auf die Traktandenliste gesetzt hat. Beide haben Maßnahmen angeordnet, Maßnahmen, die jetzt in der Umsetzung sind. Vor allem haben beide Departementschefs die sogenannten Zügel an die Hand genommen und äh, direkt äh, Verantwortliche angewiesen, konkrete Ablaufpläne an die Hand zu nehmen. Bei MEDA, wie die Ferienguthaben, wie erwähnt, deutlich höher liegen als beim VBS. Muss das Abbauplan-Szenario zwingender Bestandteil des Management bei Objective Protests sein als der Führung durch Zielvereinbarungen? Bis Ende 2020 sollen die Feriensalte von den Topkadern auf höchstens 30 Tage abgebaut werden. Auch bezüglich der Verbuchung von Arbeitszeit während ferienbedingten Heimaturlauben. Hat der EDA-Departementschef seine Diplomaten per Brief angehalten, möglichst wirtschaftlich zu sein? Das sei, so Bundesrat ist schon verstanden worden. Ob es auch wirke, könnte er abschließend aber erst in zwei Jahren sagen. Offensichtlich scheint da noch ein bisschen Prinzip Hoffnung mitzuschwingen, aber bekanntlich stirbt die Hoffnung ja zuletzt. Merci, cher collègue Müller, pour rapporter sur les Fédéral des finances, département de l'économie, de la formation et de la recherche. Notre collègue Eder à la parole. ja Herr Präsident, Herr Bundespräsident, geschätzte Kollege, Kollegin, geschätzte Kollegen.